Ich habe Schmerzen. Das ist psychosomatisch. Mir ist schwindelig. Das kommt von der Angststörung. Wenn ich laufe, tun meine Beine weh. Das liegt an den Depressionen. Und wenn ich schreibe, tun meine Hände weh. Das ist psychologisch überlagert. Können Sie mir helfen? Sie brauchen eine Psychotherapie. Hallo. Ich habe seit einigen Jahren Schmerzen. Also, ich kann bei Ihnen keine Ursache für die Schmerzen feststellen. Hm. Vielleicht sollten Sie mehr Sport machen. Eigentlich bewege ich mich viel. Aber Sie brauchen den richtigen Sport. Gehen Sie Fahrrad fahren. Das ist schwierig. Fahrradfahren tut mir weh. Sind Sie in Therapie? Ja. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe seit sehr langer Zeit Schmerzen und die werden immer schlimmer. Das geht vielen Leuten so, die länger sitzen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie haben Depressionen, oder? Ja, habe ich. Aber das hat ja nichts mit den Schmerzen zu tun. Das sind psychosomatische Schmerzen. <lacht> waren Sie schon mal in der psychosomatischen Klinik? Oh, Sie waren vorher bei einem anderen Arzt? Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der mir richtig zuhört. Mhm. Und ich habe ja diese Schmerzen. Also, die habe ich schon länger. Mhm. Und ich würde gerne einfach wissen, was da los ist. Sie haben Depressionen? <lacht> die sind nicht mehr wirklich ein Problem für mich. Ja, aber sie haben ja noch Schmerzen. Die haben ja mit meiner Psyche nichts zu tun. Doch. Nein, die kommen vom Körper? Schmerzen sind ein psychischer Vorgang. Aber mein Körper hat Schmerzen. Ihr Körper ist gesund. Sie sollten eine Psychotherapie machen. Das habe ich doch schon längst. Das reicht nicht. Sie schon wieder. Also, ich habe nachgeschaut und ich glaube, die Schmerzen kommen von Depressionen. Nein, ich glaube, ich habe eine Angststörung. Nee, schauen Sie mal. Ich habe auch andere Symptome von. Das haben so viele Menschen. Das ist völlig normal. Guten Tag. Ich habe Schmerzen und die kommen von. Oh. Bei wem sind Sie da in Behandlung? Bisher bin ich da nicht in Behandlung. Wer hat Ihnen das denn diagnostiziert? Also ich bin ja gerade dabei, jemanden zu suchen, der das diagnostizieren kann. Das kommt von zu wenig Bewegung. Oh.